Herzlich willkommen Leute, heute nicht wirklich ein Video jetzt gerade, weil ich wollte euch eigentlich nur ein ähm, Wrong Games Video, eine, wie heißt, Vorstellung von einem Video machen, also nicht Vorstellung, sondern eine Videoankündigung. Ah, jetzt habe ich es. Da da da da Okay, Und am 3.5. um 20 Uhr, also heute um 20 Uhr, äh, wird das neue Video von Wrong Games rauskommen, wo die beiden Suchtis von Ron Games, Robin und ich, also Robin und Niklas. Ähm, wir werden irgendein Video zusammen zocken, also irgendein Video machen und dabei zocken, also, so, ja, und, jo, und hier ein kleiner Ausschnitt.